Ich bin euer Sef, alles klar! Leute, wisst so ihr was Gefährliches? Wir können den Verein der Geistesgestörten aufmachen. Heyo! Schreibt in die Kommentare euren Favoriten für die nächste Transformation aus den eingeblendeten Wünschen. Den Vorschlag mit den meisten Stimmen werde ich jetzt nicht das bearbeiten. Bedenkt dabei, ich produziere im Voraus. Sprich, die gewünschte Animation kommt in ca. 2 Monaten. Wenn ihr selbst noch Wünsche eingreifen wollt, folgt dem Link in der Beschreibung. Dort findet ihr auch alle Regeln.